Hallo, mein Name ist Elias, ich bin Endokrinologe und in diesem Video erzähle ich dir alles, was du über Gluconol wissen musst. Gluconol ist ein 100% natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das den Blutzuckerspiegel reguliert und tausenden von Menschen das Leben gerettet hat, indem es sie vor Blindheit, Fettleibigkeit, Amputation der unteren Gliedmassen und anderen irreversiblen Folgen von Diabetes bewahrt hat. In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl der Menschen mit Diabetes vervierfacht. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben jedes Jahr etwa 2 Millionen Menschen auf der Welt an den Folgen von Diabetes. Viele meiner Patienten kommen in meine Praxis und ich stelle fest, dass es dafür nur einen Grund gibt, die Angst, die Enkelkinder nicht aufwachsen und studieren zu sehen, die Angst den Ehepartner allein zu lassen, die Angst, nicht genug Zeit im Leben zu haben, um ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, rechtzeitig mit der Behandlung zu beginnen. Auf der Grundlage dieser Daten empfehle ich meinen Patienten Gluconol, da es sich um ein Ergänzungsmittel handelt, das als das beste Mittel gegen Diabetes gilt. Es trägt zur Senkung des Zuckerspiegels und der Insulinaufnahme bei, hilft bei der Vorbeugung von Hypoglykämie, stärkt das Immunsystem und ermöglicht eine Normalisierung des Stoffwechsels. Gluconol ist von führenden europäischen Endokrinologen zugelassen. Das Präparat ermöglicht eine Gewichtsabnahme, indem es die häufigste Ursache der Krankheit, die Fettleibigkeit, neutralisiert. Darüber hinaus kann das Produkt das Verlangen nach Zucker reduzieren, indem es auf die geschmacksempfindlichen Bereiche der Zunge abzielt die auf Zucker reagieren. In zehn Jahren klinischer Studien mit dem Präparat hat sich gezeigt, dass sich bei 75% der getesteten Personen der Blutzuckerspiegel normalisiert hat. Wenn Sie Gluconol einnehmen, erhöht sich Ihre Lebensqualität erheblich und Sie werden viel mehr Zeit haben, um Ihre Familie zu genießen und all Ihre Träume zu verwirklichen, die Sie noch zu verwirklichen haben. Aber seien Sie sehr vorsichtig. Nur das Original Gluconol kann all diese Vorteile bieten. Die hohe Nachfrage nach diesem Produkt hat dazu geführt, dass es viele Fälschungen gibt. Es gibt nur eine offizielle Stelle, an der Gluconol verkauft wird und das ist die offizielle Website. Um Ihnen zu helfen, habe ich in der Beschreibung dieses Videos den Link zur offiziellen Website mit dem Rabatt angegeben. Auf diese Weise können Sie sicher sein dass Sie das Originalprodukt erhalten. Klicken Sie einfach auf den Link und Sie werden auf die offizielle Website des Herstellers weitergeleitet, wo können Sie Ihre Bestellung aufgeben. Sie brauchen nur das Formular mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer auszufüllen und auf den Anruf eines Vertreters zu warten, der gemeinsam mit Ihnen entscheidet, wie viel Sie bestellen möchten. Das Produkt wird innerhalb weniger Tage bei Ihnen zu Hause eintreffen und Sie zahlen erst, wenn Sie es erhalten. Der Hersteller ist von der Wirkung von Gluconol so überzeugt, dass er eine 365-Tage-Garantie gegeben hat. Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Ergebnisse nicht mögen, wenn das Produkt für Sie nicht funktioniert, können Sie Ihr Geld ohne jedes Risiko zurückfordern. Inzwischen ist die Nachfrage nach dieser Ergänzung in den letzten Tagen gestiegen. Die Kunden geben in rasantem Tempo neue Bestellungen auf, nachdem sie in den ersten Wochen eine Veränderung mit Gluconol feststellen konnten. Es spricht sich herum, dass es endlich einen sicheren und wirksamen Weg gibt, ein gesundes Leben mit Disziplin in der Behandlung zu führen. Sie sollten also schnell handeln und es kaufen, bevor der Vorrat aufgebraucht ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe sehr, dass dieses Video Ihnen geholfen hat. Ich wünsche Ihnen eine gute Behandlung und dass Sie mit Gluconol außergewöhnliche Ergebnisse erzielen, so wie viele Patienten, die dieses Produkt verwenden. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal.